Hallo Leute, ich bin Yokai und willkommen zu Calico. What the fuck geht hier ab? Ich glaube nicht, dass Katzen und Hunde sich so verhalten, aber was weiß ich schon. In diesem Spiel betreibt man ein süßes Café und muss sich anscheinend gegen die Invasion fliegender Haustiere wehren. Also so ein bisschen wie in Fortnite, nur in Cute. Okay, ich muss einen Namen eingeben. Hm, wie nenne ich mich denn? Ich glaube, ich habe den perfekten, cuten Namen. Herr Metzger. Willkommen im Character Creator. Ich kann das Geschlecht nicht ändern. Normalerweise spiele ich immer mit männlichen Charakteren, aber für dieses Spiel mache ich eine Ausnahme, weil es the ist. Zuerst einmal bestimmen wir meine Hautfarbe. Oh, oh, oh. Okay, oh. Wir nehmen das röteste Rot. Mein Charakter hat zu lange in der Sonne gelegen und einen kleinen Sonnenbrand abbekommen. So habe ich als Kind früher auch ausgesehen, nach dem Sommerurlaub in Italien. Hier haben wir noch ein paar weitere Slider. Mal sehen, was für eine groteske Abscheulichkeit wir kreieren können. Das Spiel hat legend einen Boob Slider. Wir können die Nase vergrößern. Die wird eine richtig fette Nase haben. Die hat einmal zu sehr aufs Maul bekommen, beim Boxclub. Und jetzt noch eine andere Pose auswählen. Okay, die kann es kaum erwarten, das Kaffee in die Luft zu jagen. Die gute Dame hat auf jeden Fall einen Espresso zu viel am Morgen. Jetzt können wir das Gesicht ändern. Blush. Das sieht eher aus, als ob ob sie einen Unfall mit dem Puderschwamm hatte. Es wird ja immer schlimmer. Ich hoffe, die Polizei hält mich nicht an und untersucht mich auf Kokain. <lacht> ich glaube, dieser Charakter soll Unisex sein. Moment, Moment. Ich glaube, tatsächlich, der soll Unisex sein. Da mache ich mir jetzt einen männlichen Charakter. Die Koksfresse behalte ich aber. Was können wir hier noch auswählen? So einen richtigen Mustache. So ein Muchacho-Mustache. Jetzt fehlt mir nur noch ein Van und die Kinder werden mir nur so zufliegen. Dicke Kusslippen dürfen natürlich auch nicht fehlen Für ein Indie-Game hat das Spiel auf jeden Fall eine ganze Hülle an Frisuren Das muss ich dem schon mal lassen Ändern wir mal ganz kurz die Haarfarbe Nehmen wir mal was Dezentes Grün Ich denke, diese Frisur spiegelt meine morgendliche Stimmung ganz gut wider So, jetzt bin ich fertig mit meinem Charakter Finish Character, can be changed later Ja, Was für eine schöne, idyllische Aquarellwelt Oder Pastell? I don't know Das ist mein Café Calico. Ich hoffe, ich kann das noch ändern. Ich würde das gerne in Schlachterhaus ändern. Ja, die Katze, die hat schon keinen Bock mehr. Honestly, the village just isn't the same without her. Wieso humpelt mein Charakter so hyperaktiv rum? Der kann es kaum erwarten, die Fleischerei aufzumachen, um die ganzen fliegenden Haustiere da drin zu verarbeiten. Ich kann es kaum erwarten, diese süßen Kätzchen zu Würstchen zu verarbeiten. Pick up Calico. Ui, das war ein Schrei. Die Katze weiß schon, wohin es hingeht. Komm her. Wir gehen jetzt rein. Habe ich einen Fleischwolf? Oder einen Ofen? Wir können auch einen Ofen nehmen, einen Notholz. So, du kommst jetzt hier rein. Wie kann ich die Katze... Store Animal. Zack. Huch. Hä? Die Katze sieht nicht sehr erfreut aus. <lacht> okay. Ich kann die Katze an die Theke kleben. Ich glaube nicht, dass Katzen sich in der Regel so verhalten. Aber was weiß ich schon. Katzen haben ja ihren eigenen Kopf. Kann ich die Katze an die Wand kleben? Nein, aber ich kann sie durch die Wand schieben. Ich scheine Zauberkräfte zu besitzen. Gehen wir mal hoch. Was erwartet uns oben auf der Etage? Ach, das scheint mein Bett zu sein. Hier können wir speichern. Ich habe effektiv einen ganzen Tag mit gar nichts verbracht und geschlafen. Kaliko, komm her. Die hat da keinen Bock. Die hat, die freut sich, wie man sieht. Kaliko, komm her. Ich muss dich durch die Wand schieben. Meine Katze kann durch solide Materie phasen. Ich könnte sie an die Regierung verkaufen und damit sehr viel Geld machen. Was haben wir denn hier? Oh, ein Teich. Kann ich die Fische auch aufheben? Nee. Okay. Ich glaube, die Fische leben nicht mehr wirklich. Ich will nicht wissen, was in diesem Wasser drin ist, aber ich kann die Fische anscheinend einfach so wegschieben und sie stört es nicht. Die sind wahrscheinlich sediert. Was passiert, wenn ich die Katze da reinwerfe? Kaleko! Ich kann meine Katze nicht mehr finden. Ich glaube, sie ist vor mir weggelaufen. Okay, ich kann mein Haus dekorieren. Ähm, wir haben zwei Tische. Die platzieren wir... Oh, jetzt fängt es an... Oh, oh, der Soundtrack ist nicht schlecht. Okay, Tische für die Kunden. Dann platzieren wir mal einen Tisch genau hier hin direkt an die Futterschüsseln und einen Tisch genau an die Treppe. Dann brauchen wir noch ein paar Stühle. Okay, die Stühle kann man drehen. Sehr schön. Der Stuhl kommt hier oben hin <lacht> auf die Treppe. Jeder, der in meinem Café essen möchte, braucht eine gute Unfallversicherung. Der zweite Stuhl kommt genau daneben. Die hocken quasi aufeinander. Dann brauchen wir noch für diesen Tisch einen Stuhl. Der kommt hier möglichst weit in die Ecke. So, unter das Wandregal. Dieser Platz ist eher für Kinder gedacht oder für Kleinwüchsige. Und ein Stuhl Kommt hinter die Ladentheke. Dieser Platz ist für die ganz besonderen Kunden. Die dürfen sich dann frisch hinter der Ladentheke bedienen. Dann brauchen wir noch ein paar Sofas. Ein Sofa platzieren wir hier. So haben die Kunden, die sich hier hinsetzen, einen guten Ausblick auf die anderen Kunden und können ihnen beim Essen zugucken. Und außerdem haben sie die Treppe im Blick. Und das zweite Sofa platzieren wir hier. So können die Kunden auf diesem Sofa die Kunden auf diesem Sofa beobachten, wie diese Kunden auf diesem Sofa die Kunden beim Essen hier beobachten und die Treppe beobachten. Das nenne ich Service. Ja. Als nächstes brauchen wir süße Tiere in unserem Café. Also ziehen wir jetzt in die weite, weite wilde Welt und zeben uns ein paar Beeren. Ich weiß nicht wieso, aber diese Laufanimation sieht so ein bisschen danach aus, als ob die Kackbus schon an der Tür anklopft. Oh, wir haben eine Höhle hinter einem Wasserfall. Erwartet uns hier versteckter Loot. Tatsache. Was haben wir denn hier? Shop. Wir haben in dieser einsamen Höhle hinter einem Wasserfall versteckt. Einen Verkaufsautomaten gefunden. Da versteht jemand, wohl die Kundenhotspots sind. Hier können wir jetzt Spielzeug und Möbel kaufen, wie es aussieht. Cat Potion. Turn yourself into a cat. Mit diesem Trank kann ich mich selber in eine Katze verwandeln und in den Fleischwolf springen und so quasi das Game Over zwingen. Sehr praktisch. So, da hinten sehe ich schon unser erstes Pet. Ein Streuner. Ich hoffe, ich bin geimpft. Komm her. Dich müssen wir erstmal waschen und sedieren. So. Schön mit dem Kopf runter. Hold RB to Wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Ich bin mir nicht sicher, ob dem Hund das so gefällt. Aber was weiß ich schon. Auf RB kann ich den Hund drehen. <lacht> da kommen ein paar sehr nette Verrenkungen zustande. Ich habe eine Idee. Ich kann diesen Hund benutzen, um meine Scheiben zu wischen. Hey, das klappt ja besser als erwartet. Und da soll mal jemand sagen, Haustiere machen nur Dreck. Irgendwas stimmt mit meinen Gelenken nicht. So, du kommst hier jetzt rein und du wirst nie wieder rauskommen. Nein, du bleibst jetzt hier auf alle Ewigkeit Genau, setz dich auf den Tresen, das ist absolut hygienisch Wir brauchen noch mehr Tiere Da ist eine Krähe, die nehmen wir mal mit Wir wissen aber nicht, ob diese Krähe vielleicht Parasiten im Darm hat Also müssen wir sie mal kurz untersuchen So, einmal drehen Und einmal kurz reinlupen Das sieht soweit erstmal sauber aus Die kleben wir uns mal auf den Kopf Vielleicht können wir damit auch gleiten jetzt Die fliege. Dich nehmen wir auch gleich mit Du wirst eingezogen So, und dann wirst du auch sediert und gewaschen und die Krähe natürlich auch. Wow, was ist das für eine gigantische Katze? Ich bin mir nicht sicher, ob die in meinen Laden passt, aber wir können es ja mal probieren. Komm mal her. Dieser Arm verhält sich auf eine anatomisch sehr fragwürdige Art und Weise. Lebt die Katze überhaupt noch? Die sieht so leblos aus. Ich glaube, die hat keine Luft mehr bekommen. Wir könnten sie aber immer noch verarbeiten und hätten mindestens für ein paar Monate was zu essen. Oh, da guckt der in der Kopf raus. Hallo. Geht es dir gut? Wow, das sind die schwärzesten Augen, die jemals in meine Seele geguckt haben. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Bedürfnis, einen Exorzisten zu rufen. Ich habe sie gleich befreit. So, ich habe die Katze befreit. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie lebt. Sie sieht nicht wirklich lebendig aus. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber wir haben schon das erste riesige Todesopfer. Es wird Wochen dauern, ein Grab für das Vieh auszuheben. Ich könnte sie vielleicht auf Ebay verkaufen. Es gibt 100% pro einen reichen Scheich in Abu Dhabi oder so, der sich daraus einen Teppich machen würde. Na gut, ich lasse dich mal hier. Ich hoffe, sie läuft mir nicht weg. Und dann schaue ich erstmal nach anderen Haustieren. Da ist wieder ein kleiner Köter. Komm mal her, du wirst eingezogen. Wir speedrun jetzt das Haustier-Gefarme. Oh, das sind meine Nachbarn. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich die Tiere kurz einziehe, ja? Dieser Hund auf meinem Kopf erlebt gerade ein Erdbeben der Stufe 9. Nein, mein Haustier hat sich befreit. Wo ist es hin? Und die Kree ist auch weg. Mist, ich brauche irgendeine Vorrichtung, um sie festzuhalten. Go to the cafe. Ich kann den Tieren befehlen, zum Café zu gehen. Warte mal. Kackt der Hund mir da gerade vor die Tür? Dass ich die Tiere kommandieren kann, ist natürlich ungemein praktisch. Geh zum Kaffee. Bist du die Zahnfee? Ja, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ich bin eigentlich nur hier für die Tiere. Eine humanoide Katze. Kann ich die aufheben und auch zu beim Kaffee schicken? Schau mal. Ich habe hier ein Spielzeug für dich. Na komm, na komm, na komm. Okay, er reagiert nicht drauf. Eine schwarze Katze. Halt die Klappe, du kommst jetzt mit. Dieser Hase ist ganz niedlich, er gehört wahrscheinlich den Nachbarn. Komm her, du gehörst jetzt mir. Geh zum Kaffee. Ich geh zum Kaffee. Du gehörst jetzt mir. Ich glaub's nicht. Die riesige Katze steckt ja schon wieder im Baumstumpf. Aber sie schläft. Okay, sie scheint sich erholt zu haben. Anscheinend war sie nur bewusstlos. Kann ich sie jetzt wecken? Krieg ich die jetzt da raus? Steh auf, du fauler Au. Ich glaub's nicht. Sie schläft im Stehen. Hallo, Motherfucker. Ich, ähm... Geh dann mal wieder. Bevor sie mich noch aufisst. Ja. Da hinten ist die Krähe. Ich hab dich gefunden. Du entkommst mir nicht. So. Geh zum Kaffee. Zu Fuß, obwohl du Flügel hast. Jetzt besteigen wir noch mal ganz kurz den Berg. Oh. Eine riesige Glaskugel. Wohnt jemand? Hallo? Was kann die mir denn verkaufen? Nighty Night Potion. Change time tonight. Make the clock run faster return to normal. Turn hair into causal cosmic void. Ja, das klingt auch super. Das nehme ich. Dann wollen wir das mal konsumieren. Wow. Plötzlich verstehe ich das gesamte Universum. Es ergibt alles einen Sinn. Ich habe den Code des Universums entschlüsselt. Halt die Klappe und geh zu meinem Kaffee. So, jetzt müssen wir kochen. Ich finde, mein Kaffee ist noch nicht belebt genug, aber darum kümmern wir uns später. Erstmal müssen wir was zu essen kochen. In diesem völlig unhygienischen Kaffee. Ich möchte bitte einen Kaffee erstmal. Put the ingredients in the bowl. Oh, ich bin jetzt eine kleine Version von mir und ich muss jetzt anscheinend die Zutaten selber in die Schüssel legen. Was ist, wenn meine Katze mich sieht? Wird sie mich jetzt, wird sie mich dann jagen und essen? Bin ich für sie nichts weiter als ein kleiner Vogel? Also, machen wir mal einen Kaffee. Wir brauchen ein bisschen Kaffeebohnen. Oder gleich einen ganzen Sack voll. Das kommt da rein oder auch nicht. Der ganze Sack voll Boden plus die Kelle kommt in die, in die Schüssel, damit der Kaffee auch ein bisschen eisenhaltiger ist. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Milch. Aber was wäre ein Kaffee ohne ein bisschen Vanillearoma und Zitrone und Mehl und eine Katze? Genau, lauf einmal über meine Zutaten rüber, nachdem du am besten auf der Toilette warst und noch ein bisschen Scheiß an deinen Pfoten klebt. Ja, was denn? Ist doch so. So, und dann brauchen wir noch ein bisschen Sahne für, einen, für den sahnigen, vollmundigen Geschmack. Und auf jeden Fall eine Orange inklusive der Schale. Und dann brauchen wir eine ganze Butter, um den Geschmack abzurunden. Und zu guter Letzt die Milch. Und fertig haben wir unseren Zauberkaffee. Ich glaube, durch die Butter und das Mehl ist mein Kaffee zu einer soliden Masse geworden. Put the finished food in the tray. Das kommt jetzt hier rein. So, ein Kaffee. So, jetzt müssen wir einmal die Nachbarn begrüßen gehen. Hallo, ich bin der Neue und ich betreibe einen Kaffee, in welchem ich Haustiere zu Würstchen verarbeite. Hier kann ich mir neue Möbel kaufen. Hallo, ich bin der Neue. Oh, was für einen süßen roten Panda du da hast. Das wäre doch eine Schande, wenn die niemand mitnehmen würde. Wir müssen Autumns Katze Char finden. Sie soll angeblich irgendwo in der Stadt, bitte, sein. Ich habe aber das Gefühl, sie befindet sich wo ganz anders. So, wer von euch laufenden Würstchen ist Char? Schwarz mit grünen Augen. Du. Komm her. Heute wirst du leben. Ausnahmsweise. Gut, du durftest dein Frauchen besuchen, jetzt geht's wieder ab in die Schlachterei. So, unsere aktuelle Mission ist, diesen Steinhaufen wegzuräumen. Und nachdem ich mit der Alchemistin oben auf dem Felsen gesprochen habe, gab sie mir einen besonderen Trank. Sie sagte mir, ich soll ihn auf eine Katze anwenden, aber wir nehmen natürlich etwas, was viel gefährlicher ist. Du wirst mein Versuchskaninchen. Frist das, mein super spezielles Deuriden-Trank? Wow, ich habe mein Haustier in einen Mount verwandelt. Für Narnia! Oh, guck mal, ein weißes Bambi. Du kommst auch in mein Café. Ein weißer Shiba Inu. Mein Café ist voll. Mein Café ist voll. Dann folge mir. Wir sorgen schon für Platz. Ich glaub's nicht, ein Bär. Sorry, Leute, ich muss eure Mama mal entführen. Folge mir. Wow, ich kann auf den Bären reiten. Guck mal, sie hat die eine so lieb, dass sie am liebsten in sie reinkriechen würde. Ich habe eine ganze Armee von Tieren. Wisst ihr, was ich praktisch finde? Ich musste nur die Eisbärmama zähmen. Und ihre beiden Babybären folgen ihr und dadurch mir. Wie verdiene ich eigentlich Geld? Soll ich irgendwas kochen? Wir können Makaron machen. Alles klar. Wir brauchen einmal Mehl, dann Zucker und Eier. Aber es wäre doch nichts ohne meine Spezialzutat. Tomaten und ganz viel Öl. Und zu guter Letzt Kaffeebohnen für den gewissen Energiekick. Jetzt kommt noch das Ei. Das lief irgendwie nicht so gut. Ich habe das Gefühl, meine Katze denkt gerade darüber nach, ob sie mich essen möchte oder nicht. Fertig sind unsere Makronen. Oder Makaronen? Wie spricht man das aus? Ich lasse das jetzt hier einfach mal auf dem Tresen stehen und hoffe, dass die Tiere sich nicht dran bedienen. Irgendwann wird schon ein Kunde reinkommen und ganz brav das Geld auf den Tisch legen und mich ganz bestimmt nicht beklauen. Oh, schade. Die Party hat auch eine Kapazität. Dann lasse ich mal die kleinen Viecher frei. und versuche mal mit diesen Polarbären diesen Berg zu erklimmen. Und das machen wir auf absolut physikalisch nachvollziehbare Art und Weise, indem wir die Wand hochspringen. Ich meine, in Skyrim hat das ja auch geklappt. So, und dann hier hoch. Und dann hier hoch. Oh, was haben wir denn hier? Ich bin auf dem Berg drauf. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon hier oben sein sollte. Hier oben ist eine heiße Quelle. Ich frage mich, ob wir noch höher kommen. Vielleicht hier rüber. Da muss ich erstmal hier hoch. Und das dann als Sprungchance benutzen. So. Ja, das sieht auch gut aus. Und jetzt. Und hep. Und hep. Und hep. Nein, wir kommen hier nicht hoch. Oder? Doch, das funktioniert. Und jetzt hier hoch. Nein! Wir schaffen das. Ich möchte da oben auf die Spitze. Ich möchte, dass alle im Dorf sehen, dass ich über ihnen stehe. Sowohl in Rang und Status, als auch in geografischer Lage. So, wir haben es geschafft. Wir sind oben. Auf dem höchsten Punkt der Insel. Da hinten befindet sich eine kleine Stadt. Interessant. Wir sind umgeben von Wasser und nichts als Wasser. Guck mal, da ist unsere kleine Farm. Da unten ist das Dorf. Was passiert, wenn ich jetzt runterspringe? Wahrscheinlich gar nichts. Ich beende an dieser Stelle einmal das Video. Das Spiel ist sehr knuffig und hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video ein. Tschüss.